Schönen guten Tag Leute, willkommen zum dritten Übungsblatt und üben ist das Bestimmen von Werte und Definitionsbereichen. Das machen wir jetzt auch nicht nur an so einfachen Funktionen wie beispielsweise einer Parabel oder einer Geraden, sondern wir bringen noch 1 durch x, was gebrochen rational ist mit an Bord und die Wurzelfunktion. Also dranbleiben. So, was war nochmal der Definitionsbereich? Der Definitionsbereich war die Menge aller x-Zahlen die ich in eine Funktion einsetzen kann, ohne Schwierigkeiten zu bekommen, wo die Funktion mathematisch quasi definiert ist. Der Wertebereich war alles, was rauskommen kann an y-Werten, alle möglichen Ergebnisse. Kommen wir da gleich zu der A. Da habe ich schon ein bisschen was vor skizziert und machen mal den Definitionsbereich noch nochmal klar. Definitionsbereich ist ja jetzt alles, was ich hier einsetzen kann, ohne Schwierigkeiten zu bekommen. Kommt ihr ja auf eine Zahl, die ich nicht quadrieren kann und nachträglich mit plus 5 addieren kann, das Ergebnis. Ich komme auf keine, da macht gar keine Zahl Schwierigkeiten. Deswegen besteht der Definitionsbereich hier aus allen reellen Zahlen. Quasi die gesamte x-Achse ist zulässig, denn die x-Achse sind unsere Werte, die wir hier einsetzen. Und die Kurzschreibweise ist eben das da. Wer damit hier noch nicht so gut klarkommt, schaut einfach aufs erste Übungsblatt nochmal. Da wurde diese Schreibweise hier eingeführt. Jetzt kommen wir zum Wertebereich. Den Wertebereich kann man nicht so einfach hier durch Durchprobieren herausfinden, bei einer Parabel vielleicht schon. Sinnvoller ist es aber immer, eine Skizze im Kopf zu haben oder sich kurz was anzufertigen und einfach zu schauen, welche Y-Werte jetzt entlang der Y-Achse, das sind unsere Ergebnisse, denn rauskommen können, welche getroffen werden. Dieser Y-Wert hier wird getroffen sogar zweimal. Der kann also rauskommen, liegt so mit dem Wertebereich, welche Zahl das auch immer sein mag. Das gilt für diesen, für diesen, für diesen und auch hier für den Scheitel für die 5. Die wird halt nur einmal getroffen, reicht aber. Das heißt, alles, was rauskommen kann an Ergebnissen, sind alle Werte, für die 5 sind oder größer. Sieht man hier, 5 und aufwärts. Das schreibt man dann auch so auf in unserer Mengenintervallschreibweise. Äh, hier von 5 bis ins Unendliche. Okay, man sieht wenn ich mit diesen y-Werte zum Beispiel rauspicke, da kann ich beliebig weit nach links rausschauen oder beliebig weit nach rechts rausschauen horizontal und werde keinen Graphenpunkt finden. Also liegt der da logischerweise nicht hier drin. Hier liegen nur alle Zahlen von 5 aufwärts bis ins Plus und Endliche. Dann kommen wir jetzt hier zu einem Sonderfall, so einer Parallelen zur x-Achse. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen und meinen, dass man hier ja gar nichts einsetzen kann, weil da gar kein x vorkommt und damit der Definitionsbereich hier leer ist, dem Definitionsbereich also gar keine Zahlen enthält. Das tappt man aber in eine Falle, denn man kann beispielsweise herkommen und in diesem Sonderfall trotzdem mal f von, nehmen wir mal die 1 her, irgendeine Zahl, okay? Hier als x-Wert hinschreiben und es kommt die 4 bei raus. Ja, ich kann die 1 hier nicht einsetzen, nicht direkt, aber trotzdem kann ich die 4 hinschreiben. Das ist ja nicht ein Widerspruch, ist ja kein Problem. Auch beispielsweise f von minus 10, also ich nehme irgendwelche beliebigen x-Werte, ja, gibt wieder hier drüben die 4, weil ich die minus 10 hier mit der Anleitung zwar nicht direkt einsetzen kann, aber die 4 trotzdem hinschreiben kann, denn die gehört hier hin, auch wenn ich die minus 10 nicht unmittelbar hier in ein x verwerten kann. Mit einem x verwerten kann. Heißt also, dass ich hier theoretisch jeden X-Wert hernehmen kann, hier so hinschreiben kann, das kommt halt immer viel raus. Das heißt, jeder X-Wert ist theoretisch einsetzbar, den kann ich hernehmen für den Definitionsbereich. Das heißt, der Definitionsbereich besteht wieder aus allen reellen Zahlen, alles ist möglich. Es kommt halt nur immer... Eine Zahl bei rum. Es kann nur die 4 rauskommen, was anderes ist hier nicht möglich. Also eine aufzählende Klammer, wenn ich nur einzelne Elemente aufzähle. Da zählen wir eben die 4 auf, mehr brauchen wir nicht. Deswegen wieder aufzählende Klammer zu. Ja, und dann haben wir es. Ne? Also nochmal, auch wenn hier kein x vorkommt, kann ich trotzdem jedes x hernehmen und sagen, dass eben für jeden x-Wert, egal wo ich mich hier auf der x-Achse befinde, immer der gleiche y-Wert bei rauskommt, nämlich die 4. Ja? Und wir sehen auch, wenn wir hier das skizzieren, dass 4 hier auf der y-Achse der einzige y-Wert ist, der getroffen wird. Hier oben läuft nichts und hier unten läuft auch nichts. Deswegen liegt im Wertebereich auch nur die 4. Dann kommen wir jetzt hier zu der gebrochen rationalen Funktion 1 durch x. Definitionsbereich mal hier. Wieder alles, was sich hier einsetzen kann, ohne Schwierigkeiten zu bekommen. Ich kann hier die 10 einsetzen, ich kann hier die minus 1 Million einsetzen oder jede beliebige andere Zahl, bis auf eine, die macht Schwierigkeiten, das ist die 0. 1 durch 0 kann ich nicht teilen, da spuckt uns der Taschenrechner ein Error aus, da ist dieses Ding quasi im mathematischen Sinne nicht mehr definiert, deswegen nehmen wir die 0 aus dem Definitionsbereich heraus während wir aber alle anderen Zahlen zulassen. Das machen wir so, indem wir herkommen kommen und alle reellen Zahlen hernehmen. Erstmal alles zulassen, da ist ja die 0 mit dabei. Mit so einem Strich hier nehmen wir jetzt etwas weg. Und was wir wegnehmen, zählen wir auf und das ist eben nur die 0. Und dann ist das okay. Na, alle reellen Zahlen ohne die 0, die nehme ich hier wieder weg. Dann der Wertebereich. Da braucht ihr... Idealerweise eine Skizze. Ihr müsst also quasi auswendig parat haben, wie 1 durch x skizziert zumindest aussieht und seht, dass dieser y-Wert getroffen wird. Beispielsweise, ich picke mir mal irgendeinen raus, denn da gibt es einen Graphenpunkt. Auch dieser, wenn ich hier links rausschaue, gibt es einen Graphenpunkt. Man kann sich vorstellen, dass das unterhalb der x-Achse überall funktioniert, oberhalb der x-Achse auch hier überall auf der y-Achse funktioniert. Ich kann immer hier jeden rauspicken, gucke einfach raus, a Graphenpunkt, damit liegt diese Zahl im Wertebereich. Auch hier gucke ich da so raus, Graphenpunkt, damit liegt dieser y-Wert auch im Wertebereich. Es gibt also nur eine Zahl, die hier nicht getroffen wird und das ist genau der y-Wert 0. Genau hier. Da kann ich nach links beliebig weit rausschauen oder nach rechts beliebig weit rausschauen, ich werde keinen Graphenpunkt finden, weil sich 1 durch x hier quasi verdünnisiert. Das schmiegt sich der x-Achse nur an, berührt oder schneidet diese nie. Genauso auch hier raus. Das schmiegt sich nur an, hier überschreitet diese x-Achse nie. Deswegen gibt es auch auf dieser Höhe keinen Graphenpunkt. Heißt, aus dem Wertebereich schließe ich hier die 0 wieder aus, mit der gleichen Schreibweise wie hier oben. Alle reellen Zahlen ohne die Nullen. Dann kommen wir noch schnell zu dieser geraden, bei der D. Naja, gibt es da eine Zahl, die ich nicht einsetzen kann als X-Wert? Hierfür brauche ich nicht unbedingt eine Skizze. Da reicht mir einfach die Funktion, naja, ich kann jede Zahl mit minus 3 halbe multiplizieren und von dem Ergebnis dann noch minus 1 abziehen. Das kann ich ja mit jeder Zahl machen, auch mit 0. Also kann ich da alles einsetzen, keine Zahl bockt hier oder macht Schwierigkeiten, deswegen alle reellen Zahlen. Dann ist noch zum Wertebereich. Der Wertebereich ist wieder alles, was getroffen wird. Das ist eine Gerade. Hier, das ist natürlich auch eine Gerade, aber ein Sonderfall, die ist parallel zur x-Achse. Die hat quasi eine Steigung, die nicht 0 ist. Deswegen wird dieser hier getroffen, genauso wie dieser hier auf der y-Achse, genauso wie dieser kann rauskommen als Ergebnis oder dieser kann rauskommen als Ergebnis. Die Gerade hört ja hier nicht auf, ich kann also das entlang der gesamten äh, y-Achse so durchziehen, deswegen hat jeder y-Wert einen Treffer, also einen Graphenpunkt, der dafür sorgt, dass dieser y-Wert hier als Ergebnis entstehen kann und deswegen können wir hier alle reellen Zahlen hernehmen und äh, hier veranschlagen, dass jeder y Wert und somit jede Zahl herauskommen kann. Die Wurzelfunktion, auch die sollte man parat haben, wie die skizziert aussieht, um Definitions- und Wertebereiche schnell abzuhaken. Definitionsbereich ist ja jetzt alles wieder, was ich hier oben einsetzen kann. Und ihr wisst vielleicht, dass man hier bei der Wurzel keine negativen Zahlen einsetzen kann. Also ich kann nicht herkommen und von einer Minuszahl die Wurzel ziehen. Woran liegt das eigentlich? Naja, die Wurzel, was macht denn die? Die Wurzel sucht nach einer Zahl, sagen wir mal die Zahl ist a, die mit sich selbst mal genommen genau das x ergibt, das ich hier einsetze. Ja, wenn ich jetzt da eine Minuszahl einsetze, kann denn die rauskommen? Gibt es eine Zahl mit sich selbst mal genommen, die eine Minuszahl ergibt? Die gibt es nicht. Jede Minuszahl mit sich selbst mal genommen ist ja minus mal minus, gibt plus und jede Pluszahl mit sich selbst mal genommen ist plus mal plus, gibt auch plus. Deswegen kann ich hier keine negativen Zahlen einsetzen, sieht man auch aber auch schon an der Skizze, hier auf der negativen Seite der x-Achse, ja, auf der negativen Seite der x-Achse passiert einfach mal gar nichts. Da gibt es keinen Graphen, da macht er nichts. Deswegen alle Zahlen hier ab der 0 aufwärts bis ins plus Unendliche. Ne? Nur 0 bis ins Plus unendliche ist hier machbar, deswegen aus dem Definitionsbereich alle negativen Zahlen ausschließen und für den Wertebereich wieder gucken, was getroffen wird. Alles oberhalb der x-Achse oder anders gesagt auf der positiven Seite der y-Achse gibt es immer einen Graphenpunkt, der mir jeden beliebigen Wert, jede beliebige Zahl hier oberhalb der x-Achse trifft. Die 0 kann auch rauskommen, weil die Wurzel aus 0 ist 0, also ist 0 ein Ergebnis. Somit liegt im Wertebereich alles ab 0 auch aufwärts, bis ins Plus und Endliche. Gut, dann haben wir auch das dritte Übungsblatt geschafft und mal geübt, wie man auf Werte und Definitionsbereiche kommt. Dann machen wir noch eine Runde und vertiefen das Ganze noch weitergehend. Also dranbleiben!